Mein Name ist Johann Beurern von Hausinfrode Heizung. Hier sind wir in einem ganz speziellen Bereich, nämlich im Bereich der Messungen. Die Messungen werden relativ einfach gestaltet, aber ich bekomme sehr gute Vergleichszahlen. Vergleichszahlen verschiedener Paneele, welche Wärme bezogen auf welche elektrische Aufnahmeleistung, sprich elektrische Arbeit, sprich Stromkosten vorhanden ist. Dazu haben wir erstmal drei Zähler, die ich gekauft habe, die geeicht sind, die da laufend aufnehmen und zwar für jede Kabine, wo hier ein Panel drin steht. Gesteuert wird das Ganze über die Smart Home Anlage von Homatic und zwar eignen sich diese Zwischenstecker dazu, dass sie gleichzeitig auch den Strom messen und die verbrauchte Energie aufzeichnen und So sieht es innerhalb einer Messbox aus. Erstmal haben wir Datenlogger, die automatisch aufzeichnen und alle Minute einen Messwert, einen Temperaturmesswert aufnehmen. Da habe ich nicht nur außen einen Datenlogger, um zu sehen, wie sich die Gesamttemperatur im Raum erhöht, sondern auch in der Messbox drin, an der Decke, dann äh, an der Wand und äh, zum Schluss eben noch am Boden, so dass ich hier drei insgesamt vier Temperaturen erfasse, um einem Panel zu erkennen, wie groß ist die Wärmeleistung. Und dieses Panel wird eingeschaltet eben über diese Steuerung von Smart Home. Mit diesen Methoden kann man die Kurven erkennen, die im Internet ja auch dargestellt sind, wobei ich dort natürlich die Namen der einzelnen Hersteller nicht nennen kann. Diese Daten sind für uns, dass wir eben entscheiden können, welche Panelserie Machen wir ein Angebot, welches wir im Shop haben und welche Paneelserie kommt in Keller, die einfach zum Konto Erfahrung dient. Auch das braucht man nur. Man braucht das Konto Erfahrung, denn ohne Erfahrung kein Erfolg. In diesem Sinne freue ich mich auf Ihren ersten Klick auf der Homepage und das Runterladen dieser PDF-Seite, wo das nochmal genauer erklärt ist. Ihr Johann Beurer.